Die Funktion Speichern unter ist seit der Photoshop Version 2021 sicher nicht nur für mich, sondern bestimmt auch für dich ein leidiges Thema. Und deshalb möchte ich dir in diesem Video zeigen, wie du ganz einfach die Funktion Speichern unter der Vorgängerversionen auch in Adobe Photoshop 2023 aktivieren kannst. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Phil Oh Knows Best Photoshop. Also lass uns rübergehen zu Photoshop, hier habe ich ein Bild von mir, ein super schönes Bild von mir gemacht und das finde ich so toll, dass ich es natürlich abspeichern möchte. Also gehen wir hier auf Datei, Speichern unter und dann öffnet sich ja dieses Fenster hier. Wir gehen mal näher ran. So, dann haben wir hier Dateiname und Dateityp. Dann gehen wir jetzt hier drauf und öffnet sich ein Dropdown-Menü und wir sehen nur vier Dateitypen zur Auswahl. Ja. So kennt man das in den neuen Versionen. Wir drücken mal abbrechen. Dann sagen wir, okay, wir wollen ein JPEG aber abspeichern. Dann gibt es natürlich die Möglichkeit, einmal exportieren, ja, exportieren als, oder Kopie speichern. Wir gehen auf Kopie speichern. Und dann kann ich hier aus dem Dropdown-Menü wählen, JPEG. Und dann gehen wir jetzt hier nochmal ein bisschen näher ran. Dann haben wir aber ein Problem, ja. Wir haben hier stehen, Kopie wenn ich jetzt aber das Kopie nicht im Dateinamen haben möchte, dann muss ich das von der Hand rauslöschen. Und dann kann ich Speichern. Naja, nicht so toll finde ich einen Arbeitsschritt zu viel. Ist für mich einfach zu aufwendig. Und deswegen gibt es zum Glück die Möglichkeit, die Speichern unter Funktion der Vorgängerversion zu aktivieren. Und das zeige ich dir, wie es jetzt geht. So. Unter Windows in Photoshop müssen wir auf Bearbeiten gehen und dann ganz unten Voreinstellungen und Allgemein. Wenn du jetzt arbeitest unter Mac, dann haben wir ja hier noch ein Dropdown-Menü namens Photoshop. Da müssen wir drauf gehen und in dem Bereich haben wir dann die Voreinstellungen. So. Da haben wir jetzt aber hier im Windows sind, müssen wir auf Bearbeiten gehen, ganz runter Voreinstellungen. Ich gehe jetzt hier mal auf Allgemein. Dann öffnet sich dieses Fenster und haben hier links diese Namen bzw. Untermenüs. Und dann müssen wir hier jetzt draufgehen auf Datei Handhabung. Und dann haben wir hier, du wirst es schon sehen, ne? da haben wir hier die Möglichkeit, alles Speichern unter zu aktivieren. Das wollen wir. Also wir machen hier ein Häkchen dran. Jetzt gibt es noch die Möglichkeit, beim Speichern einer Kopie, nicht Kopie an den Dateinamen anhängen das können wir auch auswählen machen wir ein Häkchen dran dann öffnet sich dieses Fenster das sagt uns nur noch mal hier du machst die Kopie weg beim Dateiname also bestätige mal OK und dann wenn ich die Kamera kurz wegschiebe, dann können wir auch dieses Fenster mit OK bestätigen okay also dann gehen wir jetzt noch mal aufs Neue auf Datei speichern unter und jetzt haben wir die Dateityp wir klicken auf das Dropdown-Menü und was passiert? Wir haben tatsächlich wieder alle Dateitypen zur Auswahl, wie zum Beispiel JPEG. Und wenn wir jetzt hier nah rangehen, unter Speichern unter, ganz normal JPEG, haben wir keine Kopie stehen. Ja, so wollen wir das doch haben, oder? Das mache ich nochmal abbrechen. Wenn wir uns jetzt daran gewohnt haben, okay, die letzten Versionen, da haben wir immer Kopie, Speichern gemacht, um auf JPEG zu gehen. Dann machen wir das, wir gehen hier auf JPEG, Pam, und... Auch hier bei Kopie speichern ist keine Kopie drin. Ja, also hier steht nicht neben der Teilnahme noch Kopie. Alles klar. Können wir abbrechen. Haben wir gemacht. Wunderschön. Im Prinzip hat sich damit das Video für dich erledigt. Jetzt weißt du, wie du es aktivieren kannst. Was jetzt aber für mich eigentlich noch sehr sinnvoll ist zu erwähnen. Ich finde es eigentlich ganz gut, wenn wir hier nochmal gehen auf Bearbeiten, Voreinstellungen. Wir können hier auch direkt auf Datei Handhabung gehen. Da müssen wir nicht unter, überall gemein gehen. Geht auch hier so direkt im Dropdown-Menü. So, wenn wir jetzt einfach das Häkchen ich gehe noch mal kurz näher ran, wenn wir das Häkchen hier weglassen, bei Speichern einer Kopie, nicht Kopie an den Dateinamen anhängen, das mache ich einfach weg, sage okay, denn für mich ist das Wichtige, dass ich unter Speichern unter wieder alle Dateinamen auswählen kann und wenn ich jetzt doch in der Versuchung sein sollte zu sagen, hey, ich möchte aber gerne noch eine Kopie speichern und da soll Kopie dranstehen, dann kann ich hier einfach wieder, weil das Häkchen weg ist, auf Kopie speichern gehen, und wenn ich dann hier JPEG auswähle, ich gehe nochmal näher ran, aber wir sind ja schon näher dran. Dann kann man jetzt hier einfach sagen, okay, JPEG. Und es steht dran: Kopie. Und ich kann es speichern. Und ich weiß, es ist eine Kopie. Ja, was soll ich sagen? Wenn du es genauso glücklich bist wie ich dass du wieder die alte unter aktiviert hast in deiner Adobe Photoshop Version nach 2021 und dir das Video gefallen hat, dann lass mir gerne einen Daumen nach oben da und äh, wenn du noch irgendwelche Fragen haben solltest zu dem Thema, dann gerne in die Kommentare rein damit und ansonsten, wenn du kein Photoshop Video mehr von mir verpassen möchtest, die jetzt in Zukunft öfters kommen werden, dann lass mir auch gerne auf meinem Kanal ein Abo da. Und ansonsten bedanke ich mich, dass du dieses Video bis an diese Stelle geguckt hast. Ich wünsche dir beste Gesundheit und viel Erfolg bei allem, was du machst. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal, dein Phil Ciao, ciao.